Wenn du in die Welt hinausschaust, dann scheint es überall Dinge zu geben. Überall stehen sie rum und du hast sogar welche an. Jeden Tag interagierst du mit ihnen in irgendeiner Form und viele machen dir das Leben leichter oder schwerer. Aber hast du dich schon mal gefragt, was ein Ding ist? Ein Ding ist eine Sache oder ein Gegenstand, würdest du jetzt wohl sagen. Aber das sind nur andere Worte für Ding und erklären gar nichts. Dann würdest du anfangen, mir Dinge zu zeigen wie Das hier ist ein Ding und... Kamera ist ein Ding und na das hier ist ein Ding. Eigentlich kann fast alles ein Ding sein. Bist du ein Ding? Nein, natürlich nicht. Ein Ding ist ein Objekt und ich bin ein Subjekt, eine Person, die mit Dingen interagiert. Hm. Wir benutzen das Wort Ding schon mal als Abwertung anderen Menschen gegenüber, wie was macht dieses Ding da hinten? Oder kannst du das Objekt der Begierde für einen anderen Menschen sein? Ich werde dir sagen, was ein Ding ist. Ein Ding ist zuallererst einmal ein Nomen. Es ist ein Wort für quasi alles. Deswegen erscheint auch kein bestimmtes Bild in deinem Kopf, wenn du an ein Ding denkst, so wie wenn du an Baum denkst. Das Konzept Ding ist für sich leer und um es fassen zu können, musst du es mit einem anderen Konzept füllen, wie wir gerade gesehen haben, wie mit dem Stift. Ein Stift ist ein Ding. Ein Ding ist also ein leeres Konzept, welches wir aus sprachlich-funktionellen Gründen benutzen. Es ist quasi ein Wort-Austauschwort. Und wenn wir das Wort benutzen, dann wollen wir auf etwas hinweisen, wo wir gerade nicht das passende Wort für haben, oder wir gar nicht wissen, wie wir das, was wir wahrnehmen, benennen sollen. Und dennoch erscheint es uns so, als sei ein Ding mehr als nur ein leeres Konzept oder ein Substitut für andere Worte. Als sei ein Ding etwas Materielles, was da ist, wenn wir nicht genau hinschauen. Heute zeige ich dir, dass alle Dinge Wörter sind, mentale Produkte unserer konzeptuellen Erkenntnis und warum es sie an sich nicht gibt. Bom bom, Schauen wir uns doch mal genauer ein Ding an, wie diesen Stift hier. Ein Stift ist ein Ding, würdest du sagen, aber siehst du wirklich einen Stift? Ja Alex, ich sehe hier einen Stift. Was, wenn ich dir sagen würde, dass du keinen Stift siehst und du noch mal etwas genauer hinschauen solltest? Was siehst du? Alex, es ist immer noch ein Stift. Siehst du da kein Stift drin? Ich muss es dir verraten, oder? Du hast die Wahrnehmung einer ganz bestimmten Form, einer Textur, eines Musters und einer ganz bestimmten Farbe, die du mit deiner bewussten Aufmerksamkeit aus deiner Gesamtwahrnehmung herausschneidest. Du setzt einen Fokus. Das, was du wahrnimmst, sind selektierte Eigenschaften. Und doch ist da auf einmal ein Stift, der die Eigenschaften besitzen soll. Also, wo kommt der Stift her, obwohl du nur Eigenschaften wahrnimmst? Es ist nämlich genau andersherum. Der Stift ist kein Ding, der Eigenschaften hat. Die Eigenschaften machen den Stift. Weil du gelernt hast, dass wenn du die Wahrnehmung von ganz bestimmten Eigenschaften hast, du dieses Bündel Stift nennen kannst. Und plopp, erscheint in deinem Bewusstsein das Wort Stift. Und du erkennst es, ohne es erkennen zu wollen. Du tust es einfach. Und das Besondere ist, dass es auch anders herum geht. Es reicht, wenn ich das Wort rosa Elefant sage. Und dann kannst du gar nicht anders, als an ein rosa Elefant zu denken. Du kannst nicht nicht erkennen, wenn du das entsprechende Konzept für etwas hast. Und wir sind auch ziemlich gut darin, Konzepte miteinander zu kombinieren. Weil es nämlich gar keine rosa Elefanten gibt. Du hast in deinem Kopf also Bilder und entsprechende Symbole dafür gespeichert, wodurch du erkennen kannst. Diese mentale Bündel sind Konzepte und immer wenn du diese ganz bestimmten Eigenschaften und Muster wahrnimmst, erscheint in deinem Kopf das entsprechende Wort dafür. Oder halt andersherum, wie wir gerade gesehen haben. Merkst du, wie dein sprachlich-konzeptuelles Denken die Dinge mental erschafft und sie von sich aus nicht da sind? Lustig, wie auf einmal all die Dinge in unseren Köpfen sind, oder? Dass du all diese Dinge erschaffst und gar nicht weißt, wie du das machst oder wie es dazu gekommen ist. Es gab nämlich eine Zeit in deiner frühen Kindheit, während der Entwicklung deines Bewusstseins, wo du sehr vielen Eindrücken ausgesetzt warst, wofür du noch keine Worte hattest oder sie irgendwie zuordnen konntest. Es war ein riesen Durcheinander an Farben und Muster und diese wirklich von dir unterscheiden konntest du auch noch nicht. Du warst einfach diese Gesamtrealität an Eindrücken. Doch mit Hilfe deines sozialen Umfeldes und der zunehmenden Entwicklung deiner Kognition hast du mehr und mehr gelernt, ganz bestimmte Prozesse, Eigenschaften und Muster zu ordnen, abzuspeichern und wiederzuerkennen. Du hast gelernt, ganz bestimmte Informationen in ein mentales Bündel zu packen. In deinem Kopf ist also so etwas wie eine sprachliche Informationsverpackungsstation, die mit deiner Erkenntnis- und Handlungsfähigkeit bestimmt. Aber warum eigentlich das Ganze? Weil wir dadurch einen enormen Vorteil haben, uns in der Welt zu orientieren. Direkt Gefahr von Sicherheit zu unterscheiden, uns zu koordinieren und vor allem das Ganze auch noch sprachlich zu kommunizieren, um gemeinsam als Gruppe zu agieren. Sprache ist also ein Erkenntniswerkzeug und im Kern unseres sozialen Lebens. Doch haben wir uns in ihr verloren, wodurch wir nur noch Dinge in der Welt sehen, die eigentlich ein mentales Bündel an selektierten Informationen sind, die wir gelernt haben, als dieses zu identifizieren. Sprache suggeriert uns also Dinge in unserer Wahrnehmung. Wir haben aber vergessen, dass diese Dinge Ausdrücke eines Erkenntnis- und Orientierungswerkzeuges sind und keine grundlegende Realität. Du hast noch nie ein Ding wahrgenommen? Das, was du wahrgenommen hast, sind deine konzeptuellen Gedanken als Reaktion auf einen Wahrnehmungsprozess von irgendwelchen Eigenschaften, die passieren. Du hast noch nie die Wirklichkeit erfahren. Du lebst in der Welt der Dinge. Und das Lustige ist, dass du sogar selbst glaubst, ein Ding zu sein, nämlich dieses Ich, was hinter deinen Augen und zwischen deinen Ohren sein soll. Und wir können auch so alberne Sätze formulieren wie Ich habe ein Ich, als gäbe es ein Ich, was noch ein Ich hat. Wie viele Ichs hast du denn? Zumindest suggeriert uns das der Satz, das so zu empfinden. Ich reformuliere den Satz mal, um das auszudrücken, was du eigentlich damit meinst. Hier ist der Gedanke eines Ich-Konzepts. Noch ein Beispiel. Ich bin ein Mensch. Reformuliert. Hier menschelt es. Zweimal die gleichen Sätze und doch ein ganz anderes Gefühl von der Welt. Merkst du, wie Sprache deine Wahrnehmung beeinflusst? Und von dir selbst? Wie es mit dem Ich genauso ist wie mit Ding? dass es für sich leer ist und gefüllt werden muss, um es fassen zu können. Wie zum Beispiel mit deinem Körper, um einen Ansatzpunkt im Raum zu haben, der Lokalität angeben soll. Das Ich als hier. Aber du glaubst nicht, dass du nur dein Körper bist. Du glaubst, dass du noch etwas in deinem Gehirn ist. Dein echtes Ich. Das Ding. Die Person. Und das ist, wenn ich sage, dass du glaubst, dass du ein Ding bist. Und du glaubst, dieses Ich zu sein. Doch dieses Ich, was du da glaubst wahrzunehmen, ist kein Ding, es ist ein Konzept. Ein mentales Bündel aus ganz bestimmten selektierten Informationen. Du hast noch nie eine Selbstwahrnehmung gehabt. Probier es doch einfach mal aus, versuch dich mal selbst wahrzunehmen. Und guck dann, was passiert. Was du hast, ist ein Selbstgedanken. Du nimmst dein Konzept von dir wahr. Das ist dein Ich, dieser Gedanke. Und wenn du merkst, was du da machst, dann wirst du lachen. Weil du dein ganzes Leben lang glaubtest, dass da irgendetwas ist und versucht hast, dieses immer wieder zu verteidigen und es der Welt zu beweisen. Denn genau dafür hast du dieses Gefühl. Doch manchmal gibt es Momente, wo du es nicht brauchst, wo du den mentalen Krampf auch mal lösen kannst. Zumindest für eine gewisse Zeit. Und dann, genau in diesen Augenblicken, beginnst du das Spektakel zu spüren. Und dann kannst du gar nicht mehr anders als zu so rufen, It's so good to be alive, baby! Weil du dann merkst, dass du genau das bist. Du bist nichts anderes Fremdes davon. Du bist genau dieses Spektakel, welches ganz von alleine passiert, ohne dass du irgendetwas dafür tun musst. Du musst nichts dafür tun, dass du passierst. Du passierst einfach und du hast auch noch nie irgendetwas dafür gemacht. Fassen wir zusammen. Das Konzept Ding ist für sich allein leer. Es ist ein sprachliches Substitut für alle mentalen Konzepte und für Wahrnehmungen, für die wir keine Worte haben. Und auch all die vermeintlichen Dinge, auf die damit hingewiesen werden soll, sind nur Ausdruck eines mentalen Konzeptes. Denn wenn wir genauer hinschauen, dann bemerken wir, dass wir Eigenschaften wahrnehmen, wie Farben, Muster und Formen und keine Dinge. All die Dinge sind nur in unserem Kopf als mentales Bündel, das Konzept. Es existieren keine Dinge, es erscheint uns nur so, weil es uns das Leben leichter macht. Leider haben wir vergessen, dass diese Dinge nur eine Erkenntnisform sind, wodurch wir selbst zu Dingen wurden. Aber das Leben ist kein Ding, genauso wenig wie du es bist. Es ist ein Prozess, es ist etwas, was passiert. Und du bist dieser Prozess. Es ist ein Spektakel. Und du hast das Privileg, Darsteller zu sein. Also, welche Geschichte möchtest du erzählen?